Denn ein Auto treibt ja entweder zur rechten oder zur linken Seite an. Wenn dann ein Reifen frei ist, dann dreht die eine Seite durch. Deshalb ist da natürlich von Vorteil wenn man die Hinterachse sperren kann. Und sie fahren mit einem sehr, sehr hohen Reifendruck von 6,5 bar. Das muss natürlich so stark aufgepumpt sein, weil sich sonst das Gummi von der Felge trennen würde. Und sie würden Platten bekommen. Das Schwierige bei der Aktion ist natürlich immer der Start, bis Sie Ihren Wagen ausbalanciert haben. Natürlich ist es also ohne solch eine Rampe nicht möglich, einen Wagen der Schräglage zu bekommen. Es sind auch diese Rampen, wie sie natürlich sehr häufig in Film und Fernsehen verwendet werden. Nur erscheinen die dort selten oder gar nicht im Bild. Wenn man mal genau hinschaut, kann man es hier und da doch erkennen. Meistens werden diese Rassen schön verkleidet mit Blumenkühl, Rollwein oder steht sogar ein Lieferwagen davor. So, Sie gehen jetzt in Startposition. Ja, es ist natürlich eine Geschicklichkeit. Das kann man natürlich von heute auf morgen nicht erlernen. Das bedarf natürlich jahrelanges Training. Okay, wenn ihr soweit seid. Start frei! Ja, so sieht es aus, wenn ein Fahrzeug auf nur zwei Rädern balanciert. Es ist ein Spiel mit Gas und Kupplung. So, das hin hat das Ende erreicht. So, David hat seinen Wagen jetzt auch in der Gewalt. Ja, so können Sie auch kilometerweit fahren, auch auf öffentlichen Straßen. Natürlich sieht das die Polizei nicht sehr gerne, wie Sie vorstellen können. Auch er natürlich ganz bis zum Ende. Ja, das ist Autoakrobatik in höchster Vollendung. Hier kommen beide zur Mitte für Ihren Applaus. Klassik und David Klaas. So, Sie werden jetzt Ihren Schwierigkeitsgrad steigern. Das heißt, wenn Sie ihr Wagen ausbalanciert haben, dann werden Sie ganz rapide die Geschwindigkeit verringern. Wenn Sie schon einmal mit einem Fahrrad versucht haben, ganz, ganz langsam zu fahren, das ist fast unmöglich. Geschweige denn noch mit einem Auto, das ja doch etwas über eine Tonne wiegt. gestartet. Jetzt nimmt er Geschwindigkeit raus. Auch David ist gestartet. Sie sehen ganz, ganz langsam, ganz behutsam. Ja, so kann man auch mal sehen, wie Sie am Steuer arbeiten müssen. Ja, es ist wirklich nur eine Sache zwischen Gas und Kupplung. Sie müssen natürlich aufpassen, dass das Hinterrad nicht zu stark durchdreht. Dann bricht das Heck aus und der Wagen zur Seite. Hier war dann das hier, kann man sehen, wie er wirklich am Steuer arbeiten muss. David ist das schon sehr viel routinierter, denn er ist wirklich ein Meister seines Fachs, wie Sie gleich noch sehen werden. So, perfekte Landung. Noch einmal geht zurück in die Startposition. Wiederum wird es schwieriger. Wenn das jetzt sein Fahrzeug ausbalanciert hat, wird damit aufschließen. Er wird dann ganz dicht hinten auf seinen Vordermann auffahren, sodass man zwischen beide Fahrzeuge auch noch eine Briefmarke zwicken bekommt. Stoßstange an Stoßstange geht es jetzt über diesen Parcours. Jetzt schließt er auf. Ja, sie sind ganz, ganz dicht, wie an der Schnur gezogen. Ja, der Vordermann muss natürlich genau die Geschwindigkeit halten. Auch darf David nicht zu stark vorne auffahren. So, noch einmal geht zurück in Startposition. Denn jetzt geht es nebeneinander. Das heißt, David wird sich jetzt neben seinem Sohn sitzt. Er wird damit mit seinem Dach Gessen reifen und Bodenblick berühren. Er muss natürlich wahnsinnig aufpassen, dass er ihn nicht zu sehr anticht. Da würde er den Nebenmann aus dem, aus dem Gleichgewicht bringen. Und er würde zur Seite kippen. So sieht ganz, ganz nicht. Eine ganz schwierige Aktion. So, jetzt müssen Sie sich trennen. Das Ende ist da. So, hier sind beide für Ihren Applaus. Das und auch David Klaas. So, wir benötigen einmal die Mithilfe einiger mutigen Damen. Zwischen 18 und 80, wir bräuchten einmal sechs mutige Damen, die einmal hier eine Taxifahrt mit ihr nehmen möchten. Ja, einfach zur Mitte gehen. Hier vorne ist auf. Unsere Jungs erwarten sie. Sechs mutige Damen. Sechs ja, gut? gut, ja. So, vier haben wir, Oh, la, la, la, la. Wie gesagt, die ganze Sache wollen wir jetzt für unsere Jungs schwieriger gestalten, denn sie bekommen jetzt mehr Last im Fahrzeug. So, in jedem Fahrzeug, der beste Platz. Hast du für die Damen oben? Der besten. Junge Frau? Nein! Ich war voll hier. Ja. So, siehst du? Hast du Platz gespart? So, meine Damen, ich habe nur eine Bitte. Halten Sie sich gut fest, denn Sie erleben jetzt Ihren ersten Autoüberschlag. Nein, so. Sie müssen keine Angst haben. Unsere Jungs bezahlen den Kranz und die Blumen. Nein, sind Haltegriffe angebracht. Sie brauchen also keine Angst haben. Hoppala, zum Eingewögen einen kleinen Schultergang. Ja. So meine Damen, halten Sie sich gut fest, denn jetzt geht's los. Nein, das wackelt, das wackelt, das wackelt. Ja! Zum genießen, auch schön langsam. Ja, wie gesagt, er hat natürlich jetzt mehr Last, was die ganze Sache ja erschwert. Sie sehen, wie weit sich das Gummi durchdrückt. So, der ist es gelandet, Start frei für David. Ja, vielleicht sollten die Jungs mal überlegen, Taxibetrieb zu eröffnen, dass seine Fahrgäste dann mal auf zwei Räder nach Hause schaffen. ja vielleicht mal eine ganz lustige Sache. Ein Wahnsinn. Da sehen Sie mal, was Sie alles auf Ihrem Familamarkt geboten bekommen. So, die ersten sind gelandet. Ich bitte um einen Riesenapplaus für unsere mutigen Damen, denn Mut muss belohnt werden. Wow. Meine Damen, der Applaus ist für Sie. Mann, das hier bei Dasschen ist was geblieben. Meine Damen, haben Sie was vergessen in Ihrem Auto? Handy oder was? Schauen, schauen Sie mal nach. Nein! Das ist die. Ist kein Handy, nein! Knieschoner! Sie haben doch alles an? Nein, nur ein kleiner Scherz. Aber man weiß ja nicht, ich bin gerade das kleine Hexe. So, noch einmal geht's jetzt in die Startposition. Denn unser Dustin zeigt jetzt einmal eins. Dann denk mal.